Die ganze Welt des Pferdesports, egal ob Springen, Dressur oder Zocken, bei Klippmerhorst TV findet ihr alles. Lehrreiche Academy-Beiträge, sowie weltweite Live-Übertragungen, beste Unterhaltung und spannende Eindrücke hinter den Kulissen. Klippmerhorst TV, dein Pferdesportsender. Jetzt im Trendsportspaket bei Sky und HD ⁇